Meine Damen und Herren, wir erreichen die und hinter mir aus der Richtung Dortmund kommt dann gleich der Zug und dann geht es in Richtung Meschede. Genau. Dort will ich dann aussteigen und diese Zwischenetappe zwischen Meschede und Wickede dann an der radeln So, jetzt sitze sie im Zug und los geht's. Meine Damen und Herren, Sie erreichen alle vorgesehenen Anschlusszüge. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise durch die Region. Auf Wiedersehen. Ja, so eine freundliche Ansage habe ich noch nie gehört. Na gut, ich bin ja auch nicht viel Zugfahrer. Aber die ersten Eindrücke hier von der Strecke waren schon sehr schön. Ja, hier die. Fahrradabteile in der Mitte des Zuges ist eins und dann hier Richtung am Ende und wahrscheinlich ganz vorne auch noch mal also anscheinend Fahrradabteile hat es in dem Zug relativ genug und ausreichend jetzt ja, hier jetzt schon mal das erste mal über die Ruhr nach dem Start vom Bahnhof in Meschede und gleich werde ich dann noch mal einen kleinen Halt am Parkplatz machen und euch was erzählen. Hallo liebe Frau, Gerade eben bin ich ja in Nerschütte am Bahnhof angekommen. Und hier sehen wir die Ruhe in voller Größe und voller Pracht ist hier schon ein ganz nettes, ansehnliches Flüchtchen geworden. Ja, und äh, dort hinter mir, also hier jetzt, seht ihr, es gibt hier noch einige alte Äh, ja. So, und äh, ich mache mich jetzt weiter auf dem Weg. Es ist noch relativ frisch. Ich schätze mal, dass ich jetzt mal gerade so 12 Grad sind. Leider habe ich kein Thermometer mit, also werde ich jetzt mal die zu zumachen. Ein nochmal recht schöner sonniger Februartag werden. Und in Ansberg habe ich eigentlich vor, dann meine Mittagspause zu machen. Und mir dort was Leckeres zu kaufen. Und mir dann ein schönes Picknick zu suchen, Picknickplätzchen zu suchen ja ähm, ich denke dann wollen wir mal losfahren okay ich hoffe ihr konntet es einigermaßen verstehen ja es geht jetzt hier roundabout knapp acht bis neun kilometer entlang der l 743 und ihr hört das ist schon relativ laut hier Ja, und hier meine erste Drohnenaufnahme an dieser Strecke. Übrigens ähm, ist das nur ein Teilstück von meiner Ruhrtal Radweg tour Ich werde die ja in mehreren Etappen machen wegen Corona und weil man leider noch nicht wieder... In Hotels übernachten kann ja, hier die nächste Drohnenaufnahme und links sieht man auch die, die Tannenbaumplantagen nehme ich mal an werden das wohl sein und ja, ich denke an den Drohnenaufnahmen muss ich noch ein bisschen ausprobieren ich glaube die Perspektive war jetzt noch recht weit weg ja, es wäre übrigens dann auch sehr schön, wenn ihr mal schreibt, ob euch die Drohnenaufnahmen gefallen haben. Ja, hier muss man leider die Straße überqueren und die Seite wechseln. Ja, und das hier... Dass hier Strauchschnittarbeiten an der Strecke waren ich auch nicht gerade prickelnd bzw gut wir müssen sein aber ich denke mal der lkw und der bagger oder beziehungsweise das andere fahrzeug hätten ja ein bisschen weiter abseits stehen können ja also diese acht knapp neun kilometer an dieser landstraße fand ich also nicht wirklich schön ihr habt ja gehört gerade ähm, Ziemlich laut, wenn da LKWs vorbeikommen. Also ich fand es nicht toll. Ja, aber Gott sei Dank, so bei Freinol geht es dann links ab. Und dann ist es... Ha! Wunderschön ruhig. Und ja, hier dann auch meine erste Vorbeifahrt. Das war der... Tunnel, der durch unter 30 hindurch geht. Ich muss gestehen, dass ich auf der Hinfahrt von Wikil nach äh, Michigan gar nicht so richtig mitgekriegt habe, dass da so viele Tunnels waren. Äh, der Zug ist auch relativ schnell unterwegs. Wahrscheinlich kamen wir mir kurz vor. Ja, hier habe ich mich kurz mal ein Stückchen verfranzt. Eigentlich hätte ich da kurz an der Brücke rechts rum also die Beschilderung fand ich jetzt auch nicht wirklich so ganz so toll. Ähm, ja, aber vorhin dort bin ich dann wieder auf dem ursprünglichen Radweg hier mal wieder über die Ruhr. Und Gott sei Dank hier die Nebenstraßen sind ja relativ ruhig. Da kann man relativ gut herradeln. Ja, hier rechts jetzt, ähm, ja, das war dann wohl Heide, die blüht. Ich habe extra meine Frau gefragt. Ja, hier links übrigens auch. <lacht> ich fand das ganz witzig, dieses Schiff da. Dieses Bugstückchen, was da aus der Mauer guckte. Ja, was wollte ich noch sagen? Meine Frau, die habe ich extra gefragt. Okay, Heide blüht. Auch, kann auch im Frühjahr. Und ich kenne es nur vom Herbst blühen. Hier die nächste Drohnenaufnahme. Ja, ihr wisst ja, okay, äh, man darf das Ding ja eigentlich nicht wirklich überall fliegen. Aber ich habe das vorher alles re recherchiert. Hier mal wieder eine schöne jetzt Brücke rechts. über die Ruhr. Und dann kommt eigentlich ein schöner, sehr schöner, ruhiger Abschnitt. Auch mal wirklich jetzt parallel zur Ruhr entlang. Also, ich muss gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ich wusste das ja schon vorher, äh, dass man, also dieser Ruhrtalweg, der ist nicht wirklich immer an der Ruhr entlang. Also, alle diejenigen, die romantisch denken, hm, toll, der Ruhrtalradweg, wunderbar, der ist immer schön an der Ruhr lang, die muss ich enttäuschen. Also, das... Könnt ihr euch zumindest zwischen Meschede und äh, dem Hengstersee eigentlich von der Backe putzen, hier die nächste Vorbeifahrt. Ich hatte euch ja voriges Jahr schon mal, wie ich finde, den schönsten Abschnitt entlang der Ruhr vorgestellt, von Hengstersee bis zur Mündung. Übrigens, da war gerade irgendwie Netze über dem Radweg. Eigentlich macht man das, wenn man Hochspannungsleitungen hat. Aber ich habe keine gesehen. Naja, ja hier diese Radwegführung fand ich auch ein bisschen tricky. Äh, war für mich auch nicht wirklich so eindeutig. Also ich hätte hier rechts über die Holzbrücke radeln können. Äh, von der anderen Seite konnte ich nämlich erkennen oder sehen, dass das extra als, extra als Radweg ausgewiesen war. Ja, hier muss man mal wieder die Radwegseite wechseln. Übrigens bitte ich die die zappeligen und ruckeligen Videobilder zu entschuldigen. Aber das äh, wird sich demnächst mit dem übernächsten Video dann auch ändern. Wie gesagt, ich bin da dran, dass das alles demnächst deutlich ruhiger wird und nicht mehr so zappelig und ruckelig. Aber gut, 360 Grad Videokameras sind ja auch ein bisschen schwierig zu ändern Ja, gerade gerade noch mal ein lauter LKW. Hier die Querung kurz vor Arnsberg noch mal. Ja, das ist auch ein bisschen tricky hier, die Radwegführung, zumindest verläuft das hier so, laut Komoot und der Ruhrtalradweg. Hier mal links wieder mal schön die der Ruhrtalradweg. Ja, man muss natürlich auch bedenken, dass man, Jetzt den auf dass man um Arnsberg natürlich auch die große Schleife fahren kann. Aber ich wollte mir ja in Arnsberg was Leckeres zum Picknick holen und deswegen hatte ich mir hier die, die Bäckerei Kemper ausgesucht in Arnsberg. Und die ist hier so ziemlich im Zentrum, weil ich eigentlich auch durch das Zentrum mal wollte und mir mal anschauen wollte. Ja, hier rechts Seht ihr junge Leute, die wohl um die Zeit sich dort was äh, zum Essen holen nach der Schule oder in der Mittagspause? Ja, ich habe mir da was Leckeres geholt und Kaffee Togo in die Thermoskanne gefüllt und jetzt geht es hier mal durch die historische Altstadt. Man sieht hier durch schön die Fachwerkhäuser. und dann wohl hier auch noch so einen bekannten Kirchturm. Also ich fand es ganz nett. Äh, Nachteil ist natürlich, dass man um... Es geht recht steil bergauf bis zu diesem Kirchturm. Ja, vorbei ging es am Maximilianbrunnen sehe ich hier gerade und am Glockenturm anscheinend kann man da wohl links. auch hinein Möglichkeit links. ja dann kam noch so ein interessanter Turm ich denke mal das ist auch noch irgendwie ein Überbleibsel ja hier habe ich die Ruhrtalbrücke die Fußgängerbrücke überquert, unterhalb von, direkt von Arnsbergs. Da ist man dann wieder völlig in der Idylle. Wie ihr hören könnt, sehr schön ruhig. Ja, und hier unterhalb kommt der Autotunnel raus. Und ja, das Ding habe ich dann mal mit der DG Pocket gefilmt. Die habe ich hier gerade in der Hand. Ich muss da auch noch ein bisschen üben. Ja, ich habe da nämlich dieses Steuerungsrädchen, deswegen wackelt es noch ein bisschen hin und her. Eigentlich ist es besser, wenn man da gar nicht dran rumfummelt dann hat man auch sehr super ruhige Bilder bzw. Video und so sieht das Ganze dann aus von der Fahrradkamera aus wie ich das so gefilmt habe ja, aber das, wie heißt es so schön Übung macht den Meister ja, bei, wie gesagt, Arnsberg habe ich dann hinter Meschede glaube ich, das waren dann so beziehungsweise bis zum Zentrum äh, circa 27 Kilometer ich habe es gerade hier im Komoot nachgeschaut nachgesehen erreicht ja und eigentlich ist es dann ab Arnsberg äh, wirklich relativ schön also wie gesagt am Anfang von Meschede da bis ähm, Reinold, das sind wirklich 9 Kilometer, 8-9 Kilometer nur an der Landstraße. Und das finde ich wirklich ein bisschen nervig. Dafür wird man dann hier mit solchen schönen Streckenabschnitten wieder entschädigt und derer kommen dann da wirklich ab äh, ist sehr viele. Ja, hier musste ich dann mal gucken nach dem Drohnenflug was das für ein Blümchen ist. Ich weiß es immer noch nicht, was es ist. Also wer es weiß, der möge es doch bitte mal kommentieren und mir mitteilen. Also ich fand es ganz toll. Ja, kurz nach dem Drohnenflug und dem interessanten Blümchen habe ich dann gedacht, oh, hier ist ein schönes Plätzchen. Hier machst du denn mal dann dein Picknick. Nur leider habe ich die Rechnungen nicht ganz ohne die anderen gemacht. Ihr seht, da kommen immer mal von diesem Weg aus relativ viele und oft und hier war auch eigentlich relativ viel Radlverkehr. Wie gesagt, da kam auch jemand auf so einem Elektroscooter. Aber dennoch, ihr hört es ja sehr schön ruhig, richtig erholsam und ich habe meinen was ich mir von dem Bäcker da mit... Übrigens, die Auswahl bei dem Bäcker ist einfach klasse. Da gibt es Kuchen, da gibt es belegte Brötchen, da gibt es... Also wirklich, kann ich nur sehr empfehlen. Hatte sich gelohnt, den Abstecker, Stecher, wegen dem Bäcker. Aber natürlich nicht nur. Äh, wie gesagt, die Altstadt äh, lohnt sich schon mal anzuschauen. Okay, ich bin natürlich wieder auf Tour. Ähm, ja, man darf ja nicht vergessen, ähm, hier durch dieses enge Ruhrtal, ja, da war übrigens eine fand ich sehr interessante Villa. Und hier sehr viel Holz. Ich denke mal, ja, hier an der Stelle habe ich eine Ehrenrunde gedreht auf diesem äh, Wendehammer, weil ich habe die... Die Weiterführung der der, des Radwegs da ist gar nicht gut. Das hier fand ich von dem Uferweg irgendwie ganz total schön. Äh, ich denke aber, wenn es natürlich denn Sommer ist und äh, viele Leute unterwegs sind, wird es da vielleicht auch ein bisschen eng. Ja, hier dann nochmal, ich glaube, weiß gar nicht, ob es hier noch die oder schon die A46 ist. Auf jeden Fall ist das hier die Jetzt Mündung. Links abbiegen, danach links Genau, hier überquere ich nämlich die Möhne. Jeder kennt ja den großen Möhne-Stausee. Und hier an dieser Stelle fließt die Möhne in die Ruhr. Aber man muss da so einen kleinen Schlenker machen. Hier dann wieder die Ruhr. Äh, sehr schön. Ähm, so wie ich gesehen habe, versucht man wohl auch wieder einiges zu renaturisieren. Rechte Hand, war, rechte Hand war übrigens wieder die Autobahn und das zieht sich hier auch ein ganz schön ordentliches Stück hin. Ich gucke gerade mal so, äh, ich muss gerade mal nachrechnen, in Kubot. Ja, das sind so Roundabout, knapp 10 Kilometer und ist dann auch nicht so ganz toll. Ja, und dann biegt die Strecke da ab Richtung Wickede. Und, ähm, Folge dem Weg 2,5 Kilometer. Ja, am Schloss Echthausen. Das ist jetzt hier. Kommt es. Da biegt man dann von dieser Straße. 80 von hier in Straße. Genau, eigentlich genau genommen hier. In Echthausen man dann rechts ab und dann ist man auch schon bald in Wickede am Bahnhof wenn dann nicht gerade wieder mal ein Bagger den Weg versperrt ähm, also zweimal fand ich das nicht ganz so toll naja aber gut ja, der Busch- oder Strauchschnitt. Aber hier ist es ja wohl irgendwie eine Verlegung von einem neuen Rohr oder Leitungen, keine Ahnung. Und dann geht es auch hier mal wieder über die Rohr. Und das gleich zweimal, weil hier hat sich, hat sich die Rohr geteilt. So, ich habe jetzt hier diesen Streckenabschnitt hinter mir. Äh, dieses Stückchen sind roundabout... 51, 52 Kilometer. Das, das machen sicher einige von euch auf der linken Pukowacke. Ähm, da ich aber viel selbst ähm, Vorbeifahrten und Drohnenaufnahmen gemacht habe, war es natürlich ein größerer Aufwand. Und zu Corona-Zeiten nur noch Übernachtung. Mit den Bildern möchte ich mich verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.